So, und dann sage ich Hallo Jochen, schön, dass du heute auch dabei bist bei unseren Online-Session Meet Expert and Young Heroes. Wir haben dich heute eingeladen als Experten zum Thema Versicherungen und im Vorfeld hast du schon gesagt, die finanzielle Risikoabsicherung ist nötig und individuell. Es gibt einen Fahrplan, an was man denken sollte. Da sind wir sehr gespannt, welchen Fahrplan uns du mitgebracht hast und die Bühne ist deine. Bitte schön. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle Zuhörer und Teilnehmer ähm, an diesem Wochenende. Finde ich total klasse, dass ihr alle Zeit habt ähm, und auch für das Thema ja, Absicherung, Versicherung, das bestimmt ein ganz trockenes Thema ist. Ähm, ich selber möchte gerne das versuchen, so pra äh, praktisch wie möglich zu machen. Freue mich natürlich im Anschluss an alle eure Fragen. Und würde jetzt einen kleinen Vortrag ähm, teilen mit euch. So. Ich muss meinen Bildschirm freigeben und ich hoffe, es sieht dann jeder. Nein. Ist sichtbar, Jochen, ja, ich sehe schon. Ich sehe noch sieht ein man herzlich was? Willkommen und ein im Hintergrund die den Dateiablage. Das ist jetzt kein PowerPoint. Ich weiß nicht, was du zeigen wolltest. Sind eher noch Kontaktdaten von dir so, Moment, Moment. Jetzt muss ich doch nochmal kurz schauen. Hä? Irgendwie seid ihr jetzt verschwunden. Moment, ich stoppe nochmal ganz ja, kurz die genau. Freigabe. Das ist ich neu, glaube genau. am besten. Ist das Powerpoint schon offen? Das ist immer der einfachste Weg. Ja, ja, genau, genau. So Bildschirm, Bildschirm freigeben. So. Da kommt was. Jetzt deine Empfehlung sehen wir. Genau. Jetzt muss ich das noch größer machen. Unten. Genau. So, jetzt, jetzt gehen wir ganz hoch. Ich sehe so. noch, noch den, den Vorschau-Modus. Kannst du oben noch bei Anzeigeeinstellungen auf... Moment, kurz. Na. Na. Ich glaub, das jetzt nicht. Hm. Machen mach ähm, Präsentation. wir bitte auf Präsentationsmodus. Präsentationsmodus. Und direkt noch mit dem, dem, dem Bildschirm, mit der Leinwand, das war schon ganz gut. Hm, nee, irgendwie klappt das bei mir nicht. Oh noch, noch einmal, einen Versuch haben wir noch. So, wir Bildschirm, Bildschirm freigeben. Diese PowerPoint möchte ich freigeben. Genau, jetzt nochmal im Präsentationsmodus unten rechts in der Ecke. Genau. Nee, wir sind noch hier von dem Bearbeitungsmodus und jetzt die letzte Seite davon. Da ja, kannst du bitte oben in der Mitte, da gibt es diese Anzeigeeinstellungen, siehst du oben die drei, drei Menüpunkte in der Mitte? Siehst du die oben über deinem Bild? Ah, Anzeigen, Einstellungen. Ja, genau. Und das kannst du sagen. Ah. Genau, duplizieren. Probier mal. Ja, jetzt sehen wir. So wollen wir es. <lacht> ja, okay. Ja, irgendwie verschiebt sich das bei mir. Also nochmal herzliches Willkommen an alle. Ähm, ich stelle mich mal ganz kurz vor für die Leute, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Jochen Meyer. Ich komme selber aus einer Huntington-Familie. Bei mir hatte der Vater äh, und meine Schwester hatte die Huntington-Krankheit. Ähm, ich selber war damals Genträger, ähm, bin negativ auf ähm, Morbus Huntington getestet und habe diese diesen Gendefekt nicht und bringe mich seit ähm, ja eigentlich über 30 Jahren in der Selbsthilfe eigentlich ein und ähm, für den Verein seit ähm, eigentlich 2017 vermehrt ähm, als stellvertretender Vorsitzender und ähm, in meinem Hauptberuf, ähm, den ich äh, mal gelernt habe, bin ich Bankkaufmann, habe mich weitergebildet zum Versicherungskaufmann und habe mich damals als die Pflege meiner Schwester ähm, schwieriger wurde, habe ich mich damals selbstständig gemacht als Finanz- und Versicherungsmakler. Und heute möchte ich einfach ja, meine, meine Berufserfahrung ein Stück weit mit euch teilen und auch zu diesem Thema, wie gehe ich es an, wie mache ich einen Vorsorgefahrplan mittels Absicherung durch Versicherungslösungen, wie könnte das aussehen. Ähm, wir können bestimmt nicht alle Themen reinnehmen. Ich habe mir jetzt einfach mal die wichtigsten rausgesucht und würde einfach mit euch da auch kurz durchgehen. Wichtig sind eigentlich immer die individuellen Fragen. Ähm, und es gibt ganz viel auf dem Markt. Also man muss einfach auch vergleichen. Und ähm, das ist das Wichtigste eigentlich. Und bei Fragen könnt ihr natürlich gerne an mich oder auch an andere Leute äh, im Verein zugehen, das ist ganz wichtig. Ja, wichtig ist das Thema Arbeitskraft oder auch Pflegerisikoabsicherung. Das verdient eigentlich, ja, sage ich mal, zusätzliche Vorsorgen. Warum ist das so? Ähm, weil unser Gesetzgeber selber die Versorgung 2001 nochmals deutlich reduziert hat für uns jüngere Menschen, die alle nach 61 geboren sind. Das heißt, Berufsanfänger haben entweder keine oder auch nur geringe Ansprüche. Das war früher auch anders geregelt. Selbstständige erhalten in der Regel keine Leistung vom Staat. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Und ähm, wie gesagt, nur circa 25 Prozent der Haushalte haben aktuell überhaupt äh, eine Berufs- oder Arbeitskraftabsicherung. Ähm, das sind so die aktuellen Themen hierzu. Und wichtig ist auch in diesem Bereich eigentlich, viele denken das auch gar nicht, jedoch gibt es eine Statistik, jeder Vierte wird durch eine Krankheit oder einen Unfall ähm, der kommt gar nicht dazu, dass er das Rentenalter eigentlich erreicht. Entweder wird er berufserwerbsunfähig oder aber auch pflegebedürftig. Wir sehen die Leistungen von unserem Gesetzgeber aus, ich glaube das ist ganz wichtig, ich habe vorhin schon angesprochen, vor 61 Geborene haben einen anderen Anspruch, alle danach und da gehören äh, mir dazu, ähm, die haben jetzt nur noch äh, folgenden Anspruch und wichtig ist hierbei immer folgendes, ähm, dieser Anspruch be äh, bedingt eigentlich immer eine Beitragszahlung in die Rentenversicherung. Das heißt, man muss mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge entrichtet haben, wozu natürlich Studium und Ausbildung auch zählen damit man überhaupt eine Leistung bekommt. Und die Leistung selber wird sich dann über die Jahre auch steigern. Ich habe dann nachher auch mal ein Beispiel dabei, wie sowas ähm, ja, in der Praxis dann auch aussieht. Ähm, und der Staat selber unterscheidet nochmals zwischen einer vollen Erwerbsminderungsrente und einer halben Erwerbsminderungsrente und keiner. Das heißt, da werden Stunden angesetzt. Und zwar geht es da um Arbeitsstunden, die man täglich verrichten kann. Also wenn ich unter drei Stunden täglich nur noch arbeiten kann auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, und das ist wichtig, der Beruf und das Einkommen spielt beim Gesetzgeber eigentlich keine Rolle. Der kann auch verweisen auf eine andere, leichtere Tätigkeit. Dann bekomme ich die volle Erwerbsminderungsrente. Bei drei bis sechs Stunden die halbe und wenn ich mehr als sechs Stunden arbeiten kann, dann kriege ich einfach keine Ausminderungsrente. Das sind die Leistungen vom Gesetzgeber. Was sind die Ursachen, dass man aus dem Arbeitsleben ausscheidet das, und die häufigsten Ursachen dafür? Sind und man muss ja aufpassen, das ist nur eine alte oder eine ältere Statistik aus 2017 mit äh, knappen 32 Prozent, das ist wirklich auch die Psyche. Ähm, Krebs kommt auch immer mehr, sind wir bei 16 Prozent. Herz, Herzinfarkt und so weiter ist auch ganz oben. Ähm, das hat sich komplett gedreht, weil früher waren vor allem Bandscheidenschädigungen oder auch äh, generelle Knieprobleme oder ähm, ja, sag ich mal am Bewegungsapparat, also vor allem die Leute, die schwer gearbeitet haben oder eine schlechte Haltung auch haben, wenn sie im Büro sind. Ähm, die waren ganz arg oft schnell berufsunfähig. Mittlerweile hat sich das total geändert, seit einigen Jahren. Und das wird sich auch noch weiter ändern. Es geht immer mehr auf den Bereich Psyche und auch sonstige Geschichten über, die ganz unterschiedlich sein können. Ja, wichtig ist, man muss das einfach sehen, wenn man keine Absicherung oder nur die gesetzliche Absicherung hat, vor allem am Anfang des Arbeitslebens, hat man ganz schnell, äh, rutscht man auf ein Leben im Hartz-IV-Niveau runter. Und man sieht das jetzt zum Beispiel in einer Modellrechnung hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel 3000 Euro Einkommen, Bruttoeinkommen habe, ähm, nach dem Studium und steige irgendwo ein oder nach meiner Lehre, nach meiner Ausbildung, habe so circa ein Nettoeinkommen von circa 1.935 Euro. Und davon selber bekomme ich eine volle Erwerbsminderungsrente von 828 durch, ein, ähm, durch die gesetzliche Rentenversicherung und eine halbe Erwerbsminderungsrente von 414 Euro. Und das sieht man ganz schnell, ähm, wenn dann Miete, Nebenkosten, Lebensmittel und dann noch Hobbys und Freizeit kommt, ähm, funktioniert diese Geschichte so nicht. Wie gesagt, ähm, das ist eine Statistik, leider auch schon von 2018. Ähm, die werden aber auch, ähm, sage ich mal aus neuerer Sicht nicht deutlich besser werden. Ja, welche, welche Geschichten gibt es sonst noch? Das ist ein kleiner Exkurs äh, über die ganzen Geschichten, die der Gesetzgeber so bietet. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal auch krank bin, ohne dass ich jetzt berufsunfähig werde oder erwerbsgemindert bin, gibt es immer generell Krankengeld für Arbeitnehmer. Ja, Selbstständige können sich zusätzlich versichern, ähm, haben dann eine andere äh, Geschichte ein bisschen ähm, auch von den Tagen her. Ähm, nach sechs Wochen ähm, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bekomme ich ganz normal meinen Lohn weiterbezahlt. Ähm, kriege ich Krankengeld. Und das gibt es so maximal 72 Wochen für die ein- und dieselbe Erkrankung. Das ist wichtig. Wenn die Erkrankung ähm, sich irgendwann mal ändert, kann das natürlich auch ausgedehnt werden. Was hierbei ganz arg wichtig ist, sind E-Gartenkinder, die in der gesetzlichen Familienversicherung mitversichert sind und keinen Pflichtbeitrag zahlen, ähm, haben keinen Anspruch auf Krankengeld. Ebenso wenig wie pflichtversicherte Praktikanten, Studenten und Empfänger von Arbeitslosengeld 2. Die kriegen zwar weiterhin ihr Arbeitslosengeld 2 bezahlt, das ist richtig, aber die kriegen kein Krankengeld. Ja, was gibt sonst noch, ähm, wenn es dann weitergeht im Bereich, ähm, man wird pflegebedürftig, ähm, gibt es eine Unterscheidung zwischen Pflegegeld für den häuslichen Bereich. Ähm, das sind dann die Pflegegrade auch nochmals genannt, ähm, die dann eingestuft werden. Und je nach Pflegeaufwand und Pflegegrad bekomme ich natürlich auf der anderen Seite auch ähm, unterschiedliche Leistungen, die von Pflegegrad ähm, 2 bei 316 Euro monatlichen Pflegegeld von zu, äh, für zu Hause äh, liegt und das Ganze auf 901 Euro hochgeht. Zusätzlich zu diesem häuslichen Pflegegeld. Ähm, gibt es Pflegegeld für ähm, die Pflegesachleistung. Also wenn ich jemand anders kommen lasse, ähm, ambulanten Pflegedienst zum Beispiel, ähm, kann dieser innerhalb dieser Pflegegrade auch nochmals separat abrechnen. Stell stelle auch diese Unterlagen im Anschluss, äh, wenn gewünscht, äh, gerne zur Verfügung. Muss man sich jetzt nicht alles merken oder, äh, oder mitschreiben. Ähm, genau. Und was dann nochmal wichtig ist, dann gibt es nochmals das Thema Pflegeleistung bei stationärer Pflege im Heim. Und auch hier haben wir ganz unterschiedliche Leistungen. Man sieht dann, ähm, wie hoch die Leistungen bei Pflegegrad 3 zum Beispiel sind. Sind es 1262 oder auch ähm, Pflegegrad 5 2005 Euro. Ähm, ja, wenn man heute ein Heim... Ähm, sich aussuchen muss, weil es zu Hause keine Pflege möglich ist oder weil es einfach nicht geht, dann hat man nochmals zu diesen 2005 Euro, die im Pflegegrad 5 zum Beispiel bekommen, nochmals so circa zweieinhalb bis dreitausend Euro dazu zu zahlen. Und das ist für viele ziemlich heftig, wenn sie keine Vorsorge getroffen haben. Ja, hier nochmal gesetzlicher Anspruch. Ähm, und zwar gehen wir nochmal zurück auf die volle Erwerbsminderungs- und halbe Erwerbsminderungsrente. Das sind jetzt so, so Beispiele aufgrund des Bruttogehaltes, ähm, Wie hoch man hier circa kommt, das ist natürlich ein Durchschnitt. Ähm, man muss das natürlich immer individuell sehen, ähm, weil man ganz unterschiedlich auch eingezahlt hat. Ne? Jemand, der jetzt was ein paar Jahre eingezahlt hat, ähm, hat nicht ganz so viel Anspruch. Jemand, der länger eingezahlt hat, hat einen höheren Anspruch. Das sieht man dann aus der aktuellen Rentenauskunft, ähm, die man dann ähm, aber in einem bestimmten Alter dann auch zu, zugesendet bekommt. Ja, ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ist das ein Beispiel ähm, von einem guten Freund von mir, den ich äh, auch im Bereich der Pflege begleite und ähm, was da so passiert ist, wollte ich einfach heute mal so ein bisschen äh, mitnehmen und euch auch mal diesen Bedarf aufzeigen, was da passiert ist. Ähm, wie gesagt, ähm, mein guter Bekannter Jakob ähm, ja, war ein sehr aktiver, äh, sehr aktiver und äh, sportlicher Mensch, ähm, hat, ist seinem Beruf nachgegangen, äh, hat eine Ehefrau, hat eine, äh, zwei kleine Kinder gehabt. Und ist dann 2016, ähm, ist er ähm, durch einen Schlaganfall aus dem Leben gerissen worden. Ähm, da war eine Vorerkrankung äh, im Hintergrund, die er, von der er nichts gewusst hatte. Es war ein Herzfehler, ähm, den hat man nie behandelt und hat man nie entdeckt. Und, ähm, das war ähm, die Geschichte äh, vom Jakob. Und der Jakob hat selber, man sieht es hier auch äh, in, diesem, in diesem Ausschnitt eines Steuerbescheides, hat Einkünfte gehabt von ähm, Arbeitseinkünfte von 38 knappe 39.000 Euro. Ja, beim Jakob selber gab es dann Folgendes, also durch das, dass er natürlich erstmal ähm, krank war und ähm, im Krankenhaus eine Behandlung hatte, kam erst mal nach diesen sechs Wochen, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, das Krankengeld, ähm, das dann eingesprungen ist. Dieses Krankengeld selber hat er dann bekommen, äh, das natürlich äh, an die Höhe seines Einkommens gekoppelt war und er äh, hat täglich ein, ein Krankengeld von 80,95 Euro bekommen für 30 Tage. Abgezogen werden dann natürlich noch Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Ja, ähm, es ging dann weiter und ähm, er kam eigentlich auch nicht mehr auf die Füße und ähm, ich habe jetzt da einen Auszug aus, äh, 2007, äh, aus 2019 äh, von der Rentenanpassung selber. Er ist dann in die Erwerbsminderungsrente gegangen. Er hat dann zwar gekämpft und mit Reha-Maßnahmen hat er versucht, ähm, sich wieder ins Leben zu kämpfen, aber es war leider aufgrund der Schwere dieses Schlaganfalls so nicht möglich. Er hat jetzt dann ein Einkommen aus Erwerbsminderungsrente bezogen oder bezieht er immer noch. Ähm, und zwar, man sieht hier ähm, 1.248 Euro, die er dort rausbekommen hat, ähm, mit einer Familie mit zwei Kindern. Ja, und ähm, das zeigt uns nochmal, wie wichtig ähm, diese Geschichte auch ist beim Jakob selber, ähm, stand dann auch noch ein Haus zur Finanzierung. Ähm, das ist dann, ähm, sage ich mal, auch nochmal eine Geschichte, die es dann doppelt schwierig macht. Und ähm, wie gesagt, deswegen und aus diesen Gründen auch, ähm, die das Leben auch schreibt, ähm, ist einfach die Empfehlung herzugehen, zusätzlich abzusichern, unabhängig in welchem Bereich, entweder durch eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn es möglich ist, ähm, oder zusätzlich ähm, einer Pflegeversicherung aufpassen. Es gibt äh, auch hier Unterschiede. Ähm, das eine ist das Thema Pflegegeld, das über die Krankenversicherung gemacht wird, dass ich da nochmals absichern kann. Und auf der einen Seite gibt es die Pflegeversicherung. In der, in der Kürze der Vergangenheit hat es gezeigt, dass die Pflegeversicherung die bessere Wahl ist, äh, aufgrund dessen, weil das über einen Versicherungskonzern äh, nochmal von den Beiträgen her abgesichert ist. Wobei ähm, die Pflege-Tagegeldversicherung, äh, die es ja auch gibt, äh, eine Leistung aus der Krankenversicherung ist und keinen äh, Preisoberdeckel hat. Ähm, hier muss man dann wirklich aufpassen, weil Sonst könnte es äh, sehr, sehr teuer werden, wenn man sowas absichert. Genau. Wichtig ist, vergleichen so viele Angebote wie möglich nach Preis und Leistung. Und das muss dann auch ganz individuell auf den Einzelnen angepasst werden. Was ist mir wichtig? Was möchte ich? Ob es im Bereich der Pflege ist oder auch im Bereich der Berufsunfähigkeit. Und wichtig, so, so gut wie möglich auch hergehen, und flexibel zu sein. Also das heißt, Anpassungen äh, sollen möglich sein. Und äh, was auch wichtig ist, einen Spezialisten an die Seite holen, der mehrere Gesellschaften anbietet, individuell beratet und ähm, gemeinsam mit euch als Kunden dann zukünftig auch entscheidet, was, was die richtigen Schlüsse sind. Was natürlich immer wichtig ist, das ist eine Beratung im, im Hier und Jetzt. Und sollte dann einfach auf äh, eventuelle gesetzliche Änderungen angepasst sein. Ja, eventuell nur Krankengeld berücksichtigen, wobei viele schon diese Leistungen im Bereich der BU heute in ihre ähm, Anträge als Option ähm, mitversichern. Und von dem her brauche ich das oft gar nicht mehr. Ähm, das musste man früher immer separat versichern. Heute äh, geht es, ähm, sage ich mal, in Kombination oftmals. Achtung auch, es gibt manchmal noch, ähm, wobei wenig, ähm, gibt es im Bereich einer Berufsunfähigkeit zur Sicherung auch ähm, eine sogenannte Verweisungsklausel auf einen anderen als den aktuell ausgeübten Beruf. Das sind die wenigsten Versicherer, die das noch machen, aber äh, es gibt vor allem bei handwerklich tätigen ähm, äh gibt es manchmal doch noch so Verweisbarkeiten. Ja, was meine Empfehlung auch ist, ist es ein umfangreiches Nachversicherungsgarantien, dass sie anpassen kann ähm, und Optionen ziehen kann und auch selbst dann, wenn ich erkrankt bin. Und das ist ganz, ganz arg wichtig. Und ähm, mittlerweile gibt es alle, bei allen gängigen Versicherungen gibt es keine Angabe des Berufswechsels, der notwendig ist, dass es irgendwann mal teurer wird. Was es dann noch gibt, gibt Einsteigeroptionen, das heißt volle Leistung, wenn ich es mir nicht leisten kann, zum halben Preis. Ähm, je nach Eintrittsalter und Beruf ist es maximiert bei den Versicherungskonzernen bis zum 35. Lebensjahr abschließbar. Ähm, so was ist auch machbar. Man muss das dann halt immer gegenrechnen, ob das sinnig ist und äh, für einen ähm, die richtige Option ist. Generell gilt, und das ist wichtig, bei Abschluss äh, von Verträgen, ob das Pflege ist, ob das Krankenversicherung ist oder auch Berufsunfähigkeit, ähm, immer alle ähm, wahrheitsgemäß die, die Gesundheitsfragen bitte beantworten. Ähm, ich habe aktuellen Fall, ähm, da geht es um eine Anzeigepflichtverletzung, ähm, laut Versicherungsvertragsgesetz, das heißt der Versicherer kann, oder wird unter Umständen, je nach, je nach Verstoß und je nachdem, was verschwiegen wurde, kann er den Vertrag vom Vertrag zurücktreten in kündigen Anpassungen oder die Leistung komplett verweigern oder teilweise verwe verweigern. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man da aufpasst. Wichtig für euch, auch als Teilnehmer. Das gen ähm, aus 2009, ähm, das ganz, ganz wichtig ist, ähm, Paragraph 18 steht auch nochmal Folgendes drin, und das ist, finde ich, ganz, ganz arg wichtig, dass Menschen, die einen prädiktiven Test machen, ähm, das heißt, dass man bei einem Gesunden schaut, ist eine Huntington-Mutation vorhanden, die können immer noch, ähm, Versicherungen abschließen, selbst wenn der Test da ist. Ne? Also wenn dieses Gentest, ähm, dieser, dieser Gentest da liegt, das Ergebnis daraus, ähm, ist es so, dass Sie noch bis 300.000 Euro ähm, Einmal Versicherungssumme im Bereich der Lebensversicherung, zum Beispiel Risikolebensversicherung machen kann und bis zu 30.000 Euro im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist ganz klar. wichtig, hat auch jede Gesellschaft so drin. Das heißt, man muss auch diese Ergebnisse, ähm, muss man mit, nicht mitteilen, äh, man kann es mitteilen, der Versicherungskonzern darf es nicht verwenden. Ähm, wichtig ist natürlich auch immer die praktische äh, Geschichte, dass es manchmal, wenn es dann ja nochmal Zusatzgeschichten äh, gibt, wie eine Allergie oder sonst irgendwas, ähm, dann muss man sehr gut darauf achten, ob man das macht oder nicht. Weil ich muss es nicht angeben. Ähm, ich habe auch nochmal aus einem Versicherungsvertrag äh, oder aus einem Antrag herauskopiert. Äh, habe ich das jetzt? Äh, ne, genau. Das sind eigentlich... Ähm, das sind eigentlich diese Geschichten, die bei jedem, jedem Versicherungsvertrag auch so drinstehen. Genau, das habe ich rauskopiert ja, aus den Anträgen. Das ist ganz wichtig. Und generell gilt: gut ausreichend an Angebote vergleichen und prüfen. Vor Antragstellung ganz, ganz arg wichtig. Patientenquittung, Hausarztakte der letzten zehn Jahre einholen. Manchmal weiß man auch gar nicht, was steht da alles drin, weil ähm, das, was abgerechnet wird, ähm, da wird nachher der Versicherungs, äh, die Versicherungsgesellschaft auch hergehen und sagen, das hole ich mir, das bewerte ich. Und wenn da halt was drin steht, kann man auch hergehen und auch bei Unwissenheit, ähm, schützt leider vor Strafe in Deutschland nicht, heißt, ähm, hier kann ich das Problem haben, dass die Leistung verweigert wird. Ja, Was immer ganz arg wichtig ist, um seine Rechte nachher aus einer Versicherung auch durchzusetzen, falls irgendwo was ist, eine ähm, Rechtsschutzversicherung wäre hier sehr, sehr wichtig. Weil ähm, wenn ich krank bin und dann auch noch mit der Versicherung rumstreiten muss oder prozessieren muss, ähm, das halte ich eigentlich nicht aus. Ähm, von dem her macht es wirklich wirklich Sinn, hier gut im, im Vertragsrecht abgesichert zu sein, im Privatversicherungsrecht, gut Kfz oder mobil. Ähm, äh, Rechtsschutz ist eigentlich immer generell wichtig und Arbeitsrechtsschutz, der ja, bleibt manchmal auch nicht, ähm, nicht aus, dass man den braucht. Also das macht wirklich ganz arg viel Sinn. Ich habe jetzt auch noch mal, meinen aktuellen Fall dabei, ähm, um den es jetzt gerade aktuell geht. Ähm, die Dame hat ähm, im Jahr 2016 eine BU-Absicherung gemacht ähm, und hat aber vergessen, ähm, diese ganze, ähm, ja, Dinge anzugeben, der Versicherung. Ja, und äh, die ganze F-Diagnosen sind vor allem äh, psychische Geschichten. Das heißt, eine mittel, mittelgradige äh, depressive Episode hat sie gehabt eine depressive Episode, die nicht näher bezeichnet ist und so weiter und so fort. Das heißt, hier habe ich hier ganz klar geraten, die Versicherung zu kündigen, weil die sowieso bei ihr, weil jetzt ein Huntington auch ausgebrochen ist, nicht bezahlen würde. Das ist, die, das ist der Auszug aus dieser Patientenquittung, dass man es einfach mal gesehen hat. Und manchmal stehen da einfach Dinge drin, die Maus selber gar nicht weiß. So, ähm, ich hoffe, ich bin in diesen 20 Minuten geblieben, circa. Ich glaube, ich habe es überzogen aufgrund der Technik. Ähm, jetzt sage ich erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gibt es noch Fragen? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Jochen, auch an dich zurück für die Aufbereitung, für die Sensibilisierung des Themas und auch für die praktischen Fälle, ähm, auch aus dem nicht äh, handhinkten Umfeld, weil das ja auch ein Thema ist, das für jeden relevant ist. Handling noch mal andere Bedeutung hat, aber trotzdem auch, dass jeder sich das mitnehmen sollte als Fragestellung. Genau. Ähm, danke dafür. Fragen gibt es hier aus dem Chat bisher keine, daher haben alle wahrscheinlich ganz intensiv und aufmerksam zugehört. Wer Fragen hat, gerne den FA-Knopf nutzen am unteren Bildschirmrand. Ihr kennt das schon. Und dann lese ich das gleich vor. Und los geht's mit einer Frage von der Gabi. Die möchte wissen, wie kann man Jochen Mayer erreichen und eine mögliche Beratung? Liebe Gabi, der Jochen hat es jetzt gerade eingeblendet. Hier sind genau. die Kontaktdaten und äh, ich verstehe das so, Jochen, du bist äh, gerne für Beratungsgespräche offen. Ja, also sehr, sehr gerne anrufen, Fragen stellen. Ähm, ich kann allgemein ähm, sehr, sehr gut beraten. Fotos ist mein Job, äh, keine Frage, aber äh, mir geht es einfach darum, dass man ähm, Fallstricke, die es da einfach gibt auf diesem Weg. Äh, bitte, bitte nicht machen. Das kann relativ teuer sein und auf der anderen Seite, dass man einfach ähm, auch aufgeklärter, ähm, sag ich mal, dann Richtung eine Absicherung geht und auch einen guten Gewissens dann nachher Leistung bekommt, weil nichts Schlimmeres. Ähm, man zahlt in die Versicherung ein und äh, im Leistungsfall ist die Versicherung nicht da. Da heißt es immer, ja, die blöde Versicherung, aber es gibt einfach Spielregeln und diese Spielregeln, ähm, ja, auf die muss man einfach achten und die kann ich euch gern äh, mitgeben oder euch begleiten in diesem Bereich. Da bin ich sehr gern euer Ansprechpartner. Und ja, Da ist auch wirklich toll zu wissen, Jochen, dass du ähm, das Handling-Know-how, die Geschichten mitbringst, die, die Sensibilität für die, für, für die Familien auch hast und gleichzeitig das Finanz-Know-how. Das ist eine sehr wertvolle Kombination für uns alle. Weiter geht es mit einer Frage von Asal, die fragt, ähm, wann kann man wieder eine BU-Versicherung abschließen, nachdem man in psychotherapeutischer Behandlung war? Eine gute Frage. Ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. auch Da gibt es keine Pauschalaussage. Ich würde sagen, das kommt auf die Versicherungsgesellschaft dann drauf an. Also wichtig ist, ähm, am anderen Ende ähm, des Tisches, derjenige, der dann entscheiden muss, nehmen wir so einen Antrag an oder nicht, steckt eigentlich, ähm, sage ich mal, ein Arzt oder ein Risikoprüfer, der Arzt ist, der das dann entscheidet, wie wahrscheinlich, und da geht es um Wahrscheinlichkeitsrechnungen manchmal, ähm, ist es, das, dass jemand dann. Ähm, nochmals rückfällig wird oder ähm, je nachdem, äh, was da im Vorfeld war. Was ich, ich empfehlen kann, ist immer folgendes. Eine sogenannte Risikovoranfrage, die man generell machen kann bei allen Versicherungskonzernen, ähm, die müssen dann, also man geht dann her, macht es anonym, weil sonst steht es auch in einer sogenannten Auskunftei, also ähnlich wie einer Schofa drin, ähm, um auch den Versicherungsmissbrauch, ähm, zu schützen und zu wahren. Das heißt, man geht her und ähm, nennt das Geburtsdatum, männlich, weiblich, was habe ich vor, abzusichern und dann die Gesundheitsfragen und dann auch noch, wenn möglich, ähm, irgendwelche Arztberichte, aber mit geschwärzten Daten. Mhm. Ähm, das ist ganz gut möglich und dann kriegt man eigentlich auch ein Votum. Zusätzlich empfehle ich aus ähm, eigener Erfahrung auch nochmals ähm, dem Gegenüber, der zum Beispiel die Thematik nicht kennt, weil wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich habe mal eine Anpassungsstörung gehabt äh, aufgrund einer familiären Geschichte, dann kann derjenige gegenüber nicht wirklich sagen, okay, Warum war das? Was hat man gemacht, um da wieder rauszukommen? Was waren die einzelnen Schritte? Also da nochmal einfach ein bisschen erklären. Ähm, dann gibt es bei vielen Versicherern die Möglichkeit, ähm, dass man das nochmal versichert. Zusätzlich, und das ist, ähm, sag ich mal, eine Möglichkeit für Menschen, die, ähm, sag ich mal, ähm, ähm, Im Arbeitsleben oder für Menschen, die im Arbeitsleben stehen, gibt es noch die Möglichkeit ähm, herzugehen und äh, über einen Arbeitgeber, über eine Direktversicherung zum Beispiel, also betriebliche Altersvorsorge, das Thema Berufsunfähigkeit abzuschließen, weil die Arbeitgeber oftmals durch einen Gruppenkonsortialvertrag ähm, selber der Arbeitgeber, also derjenige, der das dann betreut äh, im Betrieb, nur noch bestätigen muss, dass jemand aufgrund einer Erkrankung die letzten sechs Wochen nicht erkrankt ist und alles andere fällt unter den Tisch. Ja. Das ist manchmal, das ist manchmal <lacht> einfach dann auch so eine Geschichte, wo man aus diesem Dilemma rauskommt, ne? je nachdem. Und wichtig ist dann immer Abschlussbericht, sonst von, von einem Therapeuten auch, der die Prognose natürlich dann aussieht, dass es wieder besser geht, falls, falls es nicht möglich ist. Wichtig ist allerdings auch nochmal, um das Thema BAV nochmal zu sagen: ähm, da muss man halt dann auch aufpassen. Ähm, wie lange geht es mein, äh, mein Arbeitgeber? Weil, wenn der Arbeitgeber äh, insolvent geht, führe ich das in der Regel privat weiter und habe hm. dann diese steuerlichen Vorteile einfach nicht mehr. Also, da muss man einfach individuell gucken, äh, was passt in dieser Situation. Okay, es gibt, noch, es gibt noch viel zu sagen, da können wir noch mal, das Thema nochmal ausweiten. Aber ich <lacht> den, ja. ja, genau. Hier kommt viel Wissen ein dazu. Eine Frage haben wir noch ähm, von Vanessa. Sie möchte wissen, ist es sinnvoll, eine BU-Versicherung mit integrierter Pflegeversicherung abzuschließen? Bitte eine kurze Antwort, weil wir brauchen noch Zeit, bis wir sind für unseren Helden gleich. Okay, also, ähm, es gibt ein paar. Ähm BUs, die eine Option haben und die Pflege mit inkludieren. Das heißt, wenn während der Vertragslaufzeit Pflege eintritt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel klassischerweise bis 67 eine BU abschließt, habe ich die Möglichkeit, wenn ich während dieser Vertragslaufzeit pflegebedürftig werde, läuft es lebenslang und dann macht es schon Sinn. Auf jeden Fall. Alles klar, super, danke dafür. Uh, und die Frage von Gabi kann ich so beantworten, wird es die Präsentation im Nachgang geben? Ja, auf alle Fälle. Uh, wir ja. haben ja die Aufzeichnung schon gemacht für den YouTube-Kanal und Jochen hat, glaube ich, eingangs schon erwähnt, dass die Präsentation auch geben wird. Wer wir informieren, wo ihr die dann finden könnte. Genau. genau. So. Danke erstmal, Jochen. Uh, Sehr für den Fall, Dann machen wir kurz Platz an dieser Stelle für die Heldin. Das ist ein Held an dieser Stelle. Und wir sehen uns gleich wieder.